In diesem Video zeige ich Ihnen verschiedene Möglichkeiten, Screenshots in Word einzufügen. Zum einen bietet Word die Möglichkeit, über Einfügen direkt Screenshots zu erstellen. Dabei können Sie auf Fenster, die bereits geöffnet sind, zugreifen. Wenn Sie Bildschirmausschnitt wählen, wird in das letzte geöffnete Fenster gewechselt. Und Word bietet Ihnen mittels Cursor an, einen Bereich auszuwählen, den Sie mittels Screenshot als Grafik erstellen wollen. Diese wird Ihnen sofort als Grafik in Word eingefügt. Selbstverständlich steht Ihnen nach wie vor noch die klassische Möglichkeit des Screenshots-Erstellens zur Verfügung. Mit der gedrückten Alt- und Drucktaste fotografieren Sie das aktuelle Fenster als Bild in die Zwischenablage ab und können dies dann mit STRG-V oder Einfügen in Ihr Word-Dokument als Screenshot einfügen. Als letzte Variante stelle ich Ihnen noch mein Lieblingswerkzeug vor, das Snipping-Tool, ein Windows-eigenes Programm zum Erstellen von Screenshots. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, Bildschirmausschnitte zu wählen und Sie können sogar verschiedene Formen dieser Bildschirmausschnitte vordefinieren. So ist es zum Beispiel auch möglich, freies Ausschneiden auszuwählen. Natürlich macht jetzt das wenig Sinn. In meinem Fall ist es sehr sinnvoll, ein rechteckiges Fenster auszuschneiden. Sie können mit Hilfe der Option Datei speichern unter nun diese Grafik als PNG abspeichern.